Willkommen zu unserem neuen Video. Wir starten heute in die Wintersaison mit der Tirol Card am Tiefenbach, ferner in Selden. Selden, ganz genau. Ja, Wetter geil, Panorama noch besser. Okay. Nico will schon wieder Leben am Limit machen. Da geht es ordentlich runter. Kann man das hochheben? Ach nein, das verschraubt. Ein Glück. Es hat noch nicht zu viel Schnee, aber ich glaube, es wird richtig gut und es ah. ist nicht viel los. So, jetzt dürft ihr exklusiv bei den aller aller allerersten Schwüngen der Saison dabei sein. Da fühlt man sich ja immer leicht behindert, von dem her mal sehen. So ist auf jeden Fall der nichts in Richtung Skigebiet und ich würde mal sagen, für den 2. Oktober. Voll in Ordnung. Geil, oder? Ah, wuhu! Jetzt auch noch mal das weiße Band, das wir gerade runtergekommen sind, und jetzt geht es für uns rüber zum Rettenbachferner über die Felswüste sozusagen. Also schon ein wenig verrückt, aber ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und mal schauen, wie es drüben so geht. Da ist ja dann Weltcup-Saisonstart am Rettenbachferner Ende Oktober, Oktober. wird es sein, ja, natürlich. So, jetzt sind wir eben auf der anderen Seite, also jetzt war Das sieht dann so aus und das ist ja auch ein richtig langes. Hopp, hopp, schöner Malen. Dann wieder zurück, wo wir hergekommen sind, auf die Tiefenbachseite, schön langsam schrecklich. So, ich spreche mal in das Mikrofon. Wow, der Gletscher sieht hier komplett, uh, das sieht aus, wie aber es ist Eis. Also man fährt auf weichen Eis, hart, aber ich Echt gut mit dem Snowboard. Das ist jetzt eben die Aufnahme mit der Vlogging-Kamera. Also auch vorher schon, wo Nico snowboardet. Deswegen könnt ihr ihn reden hören und ich filme. Aber dafür ist der Stabilisator leider nicht ganz so gut. Ja, Außenzeit ist natürlich auch immer wichtig. Und hier in der Sonne ist es krass warm jetzt. Ja, ja. Was hast du Gutes? Ein Und du? Eine Butterbreze. Hat das halt immer so ein bisschen gewechselt, deswegen ist es am Anfang eher wolkig und jetzt nochmal super sonnig. Aber in Summe war es ein mega Tag, eben keine Leute und richtig schön warm. Und von dem her eben leicht zurückzug, zumindest auf dieser Seite des Gletschers. Und ja, besser geht es mit dem Snowball ja kaum. Schaut mal da, da ist mal ein Pistenfahrzeug vom Bulli mal von ganz nah. Krass. Diese Kette. Huhuhu. Oh, der ist auch noch schön warm. Da War gerade im Einsatz. Boah. <lacht> Mega. Also für das, das. Verlässt das, das jetzt so früh im Jahr? ist. ist erstmal auf dem Brett wieder. Geht echt gut. Schnee ist auch okay. Ein bisschen wenig noch, aber passt. Wow, geiles Ding. Passend zu den Aufnahmen vom Pistenbully haben wir kurz vor Liftschluss nochmal richtig frisch gemachte Pisten bekommen. Besser wäre es echt nicht mehr gegangen. Das war natürlich ein Erlebnis, fast wie beim Powdern durch die im Prinzip Schneemassen. <lacht> Nein, aber ihr wisst selber, das hat die mit dem Buttermesser durch weiche Butter durchfahren. Also ja, geiler geht es einfach wirklich nicht. Ganz alleine und da nochmal Spuren durchziehen dürfen, haben wir gut erraten. Das war mit der aller aller allerletzten Gonche raus und da kommen sie auch gerade, die Pullis. Und da gibt es noch mehr gut gemachte Kiste für uns. Das sagt die Skifahrerin, gell? <lacht> das macht mit den Schienen auch Spaß. Oder? Wie seht ihr denn? Das macht mit jedem Gerät Spaß, glaube ich. Frische, weiche Piste. Den Gerät? Der Gerät. der Gerät. Der Gerät, jawohl. Noch besser. Ja, da sieht man, dass es noch sehr warm ist. Hier fließt voll der fette Bach über die Piste drüber. Aus der Gondel auf den Sees auch noch sehr schön, finde ich. Ja, wie hat es uns denn gefallen? Hat es äh, uns gefallen? <lacht> nee, also ich fand es ich super irgendwie, weil heute war, glaube ich, der stressfreiste Saisonstart, ja, auf den ich irgendwie hatte, weil nichts los. Das war mega. Ein paar Pisten sind schon ganz gut gegangen, finde ich. weil äh, ja, es außer war halt ein Stück. Zwei lange Pisten, oder? Die offen okay. sind, die auch funktionieren. Um, das eine Stück seht ihr eh, ist halt ein bisschen schlechter. Ja. Aber im Sommer, also ich fand's mega. Und wenn gut. ihr jetzt hinter unserem Bus schauen könntet, dann wisst ihr auch, was da noch ist. Aber da auf dem halt einfach dranbleiben, würde ich sagen. Gell? Mhm. <lacht> <lacht> Selten kann ja nicht nur Winterbetrieb, sondern da ist im Sommer auch. Echt? Gefühl. Gehen wir zum Blockflöte spielen? Schauen wir mal. Boah, cool.